Guten Abend und herzlich willkommen dabei für den Sport Norbert Lehmann. guten Abend auch von mir. Guten Abend und herzlich willkommen. Dabei für den Sport noch ein Ein schönen guten Abend auch von mir. Guten Abend und herzlich willkommen dabei für den Sport, Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend, auch von mir. Und jetzt das Heute-Journal-Update mit Wolf Schmidt. Guten Abend und herzlich willkommen. Mit dabei für den Sport, Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend da von mir. Guten Abend und herzlich willkommen. Mit dabei für den Sport, Norbert Lehmann. Einen schönen guten Abend von mir.